In diesem Video geht es um Webkonferenzsysteme. Im Zusammenhang mit Online-Lehrveranstaltungen und Gruppenarbeiten, aber auch im Zusammenhang mit dem Arbeiten im Homeoffice spielen Webkonferenzsysteme eine immer stärkere Rolle. Die TU Berlin bietet aktuell Zugriff auf drei Systeme. Jitsi Meet, WebEx und Zoom. Über das deutsche Forschungsnetzwerk haben Angehörige der TU Berlin ebenfalls Zugriff auf Pexip und Adobe Connect. Jitsi Meet bietet eine schnelle und unkomplizierte Möglichkeit, sich online mit Kolleginnen und Kollegen, Studierenden oder Kommilitoninnen und Kommilitonen zu treffen. Jitsi Meet ist sehr einfach gehalten und bietet dabei die wichtigsten Funktionen. Es ist möglich, ein Kamerabild mit Audio zu übertragen, den eigenen Bildschirm freizugeben und es verfügt über einen Chat. An der TU Berlin steht Ihnen in jedem ISIS-Kurs ein Videochatraum zur Verfügung. Hierfür gibt es in der linken Navigationsspalte eine extra Schaltfläche. Möchten Sie unabhängig von einem ISIS-Kurs mit Jitsi Meet eine Webkonferenz durchführen, geht das über die URL meet.inocampus.tu-berlin.de. Hier können dann auch externe Personen an einer Videokonferenz teilnehmen. In diesem Textfeld können Sie einen beliebigen Namen für die Sitzung eingeben. An dieser Stelle muss ich mich als Veranstalter zunächst mit meinem Standard-TU-Benutzernamen und Passwort anmelden. Dann müssen Sie einen Namen eingeben, der für Sie im Chatraum angezeigt werden soll. Nun können Sie andere Personen zu dieser Sitzung einladen. Dafür brauchen Sie lediglich die URL in einen Messenger oder in eine E-Mail kopieren. Die URL ist permanent nutzbar. Das heißt, wenn Sie die Seite verlassen und den Browser schließen, kann die URL immer noch von Ihnen und anderen genutzt werden. Im mittleren unteren Bereich gibt es die Möglichkeit, die Kamera und das Mikrofon an- und auszuschalten. In einer Konferenz empfiehlt es sich, das Mikrofon in der Regel deaktiviert zu lassen und nur dann zu aktivieren, wenn man etwas sagen möchte. Dies verhindert Rückkopplungen oder Störgeräusche von beispielsweise Tastatur- oder Mauseingaben. Mit dem mittleren Button verlassen Sie die aktuelle Sitzung. Wenn Sie eine Webkonferenz starten bzw. den Chatraum betreten, prüfen Sie zuerst, ob in den Einstellungen auch die richtige Kamera, das richtige Mikrofon und der richtige Audioausgang ausgewählt wurde. Dies können Sie über die kleinen Schaltflächen hier vornehmen. Das ist besonders wichtig, wenn mehrere Kameras oder Mikrofone angeschlossen sind oder auch mehrere Audioausgänge zur Verfügung stehen. Besteht das Problem, dass Teilnehmende nicht zu hören oder nicht zu sehen sind oder selbst nichts hören können, liegt es häufig daran, dass die Software hier falsche Geräte ausgewählt hat. Hier unten rechts können Sie den Chatraum mit einem Passwort versehen. Das heißt, nur Personen, die den Link zum Chatraum haben und das Passwort kennen, können an der Videokonferenz teilnehmen. Außerdem gibt es hier noch eine Möglichkeit, den Link zum Chatraum in den Zwischenspeicher zu kopieren. Dieser Button hier links ermöglicht es, den Desktop zu teilen. Hierdurch ist es möglich, Präsentationen zu halten bzw. Dokumente, Daten oder Software vorzustellen. Es ist möglich, den ganzen Desktop zu teilen, ein bestimmtes Fenster oder einen Tab des Browsers. Über diesen Button lässt sich der Chat einblenden. Dieser Chat ist für alle sichtbar. Es gibt ebenfalls die Möglichkeit, private Nachrichten an Einzelne zu senden. Sind weitere Personen in der Videokonferenz anwesend, erscheinen Sie hier an der Seite. Aktuell befinden wir uns in der Sprecheransicht. Das heißt, derjenige, der spricht, wird groß in der Mitte dargestellt. Sollten mehrere Personen auf einmal reden, kann es dazu führen, dass das Bild sehr schnell hin und her wechselt. Es sollte daher darauf geachtet werden, Personen immer aussprechen zu lassen. Es empfiehlt sich ebenfalls, eine Moderation zu bestimmen. Über diesen Button hier unten können sich Teilnehmende beispielsweise zum Wort melden. Die Moderatorin oder der Moderator hätte dann die Aufgabe, den Teilnehmern das Rederecht zu erteilen und darauf zu achten, dass die Redereihenfolge eingehalten wird. Es ist ebenfalls möglich, in eine Galerieansicht zu wechseln. Hier werden dann alle Teilnehmenden nebeneinander angeordnet. Ein Rahmen zeigt dabei an, welche Teilnehmerin oder welcher Teilnehmer gerade spricht. In dieser Leiste kann ich erkennen, welche Personen an der Sitzung gerade teilnehmen und welchen Status sie innehaben. Anhand des Kamera- und des Mikrofonsymbols lässt sich erkennen, ob das Mikrofon oder die Kamera eingeschalten ist oder nicht. Als Administrator kann ich bei Einzelnen oder bei allen Teilnehmenden das Mikro deaktivieren und kann sie auch aus der Sitzung entfernen. Außerdem ist es möglich, Teilnehmenden eine private Nachricht zu senden und die Lautstärke einzeln zu regeln. Meet hat einen kleinen Nachteil gegenüber anderen Webkonferenzsystemen. Aktuell ist immer derjenige der Veranstalter bzw. Administrator des Chatraums, der als erstes den Lernchatraum betreten hat. Als Veranstalterin oder Veranstalter ist es also ratsam, immer darauf zu achten, zeitlich vor allen anderen den Chatraum zu betreten. Alles in allem ist Meet ein einfach zu verwendendes, übersichtliches Videokonferenzsystem. Aufgrund der zuvor genannten Eigenschaften empfiehlt sich dieses System für kleinere Seminare bzw. Studierendengruppen und für Konferenzen innerhalb des TU-Kollegiums. Für Sitzungen mit Lehrveranstaltungscharakter und für sehr große Gruppen ist es aktuell eher ungeeignet.